Im letzten Jahr sind mir aber dann so passive, negative Gedanken gekommen. Also Gedanken, die ich gar nicht selbst gedacht habe, sondern die einfach irgendwie im Kopf waren. Das eine war es konkret irgendwie eine Beleidigung gegen eine Frau, wo ich mir dann dachte, was geht jetzt ab? Das würde ich niemals selbst denken. Und das habe ich auch nicht selbst gedacht. Und dann habe ich mich an eine Predigt von Dr. Johannes Hadl erinnert, beim Vortrag, wie er gesagt hat, dass wir. Macht über solche schlechten Gedanken haben, dass wir, wenn wir mit Jesus leben, die Macht über sowas haben, über Lügen, dass wir dann konkret die Wahrheit aussagen sollen. Ich habe dann gegen die Gedanken angekämpft, indem ich die Wahrheit ausgesprochen habe. Manchmal habe ich es auch nur gedacht, aber jedes Mal, wenn es um Gedanke kam, habe ich direkt an die Wahrheit ausgesprochen. Also ich habe dann genau das Gegenteil von dem gesagt, was die Gedanken mir eingeflößt haben. Und als ich das gemacht habe, sind dann viel mehr solche Gedanken auf einmal aufgeploppt. Das wird viel schlimmer, also es waren immer andere Gedanken. Und es waren halt überwiegend Dinge, die ich in meiner Kindheit und Jugend andere sahen hören habe. Nicht nur zu mir, sondern auch zu anderen. Nach ein paar Tagen wo es dann aber schon sehr viel weniger, Und nach gut eineinhalb Wochen, war dann gar nichts mehr davon da.